Die Theorie der fünf wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale oder das Fünf-Faktoren-Modell behauptet, dass wir uns mit fünf Hauptmerkmalen beschreiben können. Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extravertiertheit, also Geselligkeit, Verträglichkeit und Neurotizismus, was man auch als emotionale Labilität oder Verletzlichkeit bezeichnen könnte. Wir alle sind eine Kombination aus allen fünf Merkmalen, aber jeder von uns variiert darin, wie viel von jedem Merkmal in unserer Persönlichkeit zum Ausdruck kommt. Um zu verstehen, was jede Eigenschaft wirklich bedeutet, wollen wir uns fünf Charaktere ansehen, die jeweils eine Eigenschaft repräsentieren. Die fünf haben ihr Boot inmitten des Ozeans versenkt und sind auf einer einsamen Insel gestrandet. Sehen wir uns an, wie sie damit zurechtkommen. Die offene Odelia ist neugierig, kreativ und offen für Erfahrungen. Sie ist begeistert und daran interessiert, diese wunderschöne Insel zu erkunden. Die exotische Natur inspiriert sie. Sie sammelt Steine, Muscheln und Blüten für den Eingang der Bambushütte, die sie für alle gebaut hat. Sie fühlt, dass dies eine Gelegenheit ist, viele neue Dinge zu lernen. Greta ist gewissenhaft. Sie ist nicht begeistert, Besorgt über den Ernst der Lage, ist sie froh, dass sie die Überlebensausrüstung von ihrem Schiff gerettet hat. Wie immer ist sie vorbereitet und beginnt sofort mit den wichtigsten Maßnahmen. Sie sieht es als ihre Pflicht an, dafür zu sorgen, dass alle anfangen, nach den überlebenswichtigen Dingen zu suchen. Süßwasser und Nahrung. Der extravertierte Emil ist kontaktfreudig, durchsetzungsstark und sozial. Er ist begeistert, weil sie alle überlebt haben. Er hat ein starkes Bedürfnis zu reden und sein Glück zu teilen. Er versammelt alle, um ihr Überleben zu feiern und ihnen von seinem Plan zu erzählen, zusammen die Insel zu entdecken. Der verträgliche Viktor ist höflich, einfühlsam und warmherzig. Obwohl er müde und durstig ist, ist seine Hauptsorge Nora. Er bietet ihr an, aus seiner Kokosnuss zu trinken. Die anderen wissen, dass er normalerweise allem zustimmt und scheuen sich nicht, ihn um Hilfe zu bitten. Die neurotische Nora ist launisch, depressiv oder emotional instabil. Sie hat einen totalen Zusammenbruch. Sie setzt sich an den Strand und weint. Wie werden sie jemals von dieser Insel wegkommen? Für sie sieht der Ozean um sie herum endlos aus, die Natur dunkel und gefährlich. Sie fühlt sich völlig verloren. Nach acht Wochen tauchen zwei Schiffe am Horizont auf. Alle sind aufgeregt. Emil hat die Idee, ein Feuer zu machen. Er ruft die anderen zur Hilfe. Greta beginnt sofort mit der Arbeit. Viktor bringt mehr Holz. Odelia hält ihr hübsch arrangiertes SOS-Schild hoch, während Nora verzweifelt um Hilfe schreit. Sie haben keine Ahnung, wer auf diesen Schiffen segelt. Das erste Schiff befördert eine Gruppe von Psychologen, die seit den 1980er Jahren die Ozeane bereist haben. Sie untersuchen die Big Five-Persönlichkeitsmerkmale, die auch als Fünf-Faktor oder Ocean-Modell bekannt sind. Der Kapitän Louis Goldberg prägte den Begriff Big Five. Er ist begeistert, dass er die fünf Freunde am Strand sieht, von denen jeder genau eine Eigenschaft aufweist – Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Er beschließt jedoch, das Boot nicht anzuhalten. Als Wissenschaftler schaut er lieber aus der Ferne zu. Auf dem anderen Schiff sind fünf Piraten und die genauen Gegensätze unserer Freunde. Kannst du die Gegensätze erkennen? Piratin 1 ist emotional stabil und sehr entspannt. Als sie die Überlebenden am Strand sieht, sagt sie, wir könnten ihnen helfen. Pirat 2 wird sofort wütend auf sie. Er hört auf niemanden und ist nicht bereit, seine Pläne zu ändern. Um einigen Fremden auf einer Insel zu helfen, schon gar nicht. Pirat 3 meint, die Situation ist zu komplex. Er ist der Meinung, dass alle möglichen Ergebnisse in Betracht gezogen werden müssen. Er hat das Bedürfnis, allein zu sein und nachzudenken. Pirat 4 ist das Ganze egal. Er ist damit beschäftigt, nach den Schlüsseln zu seiner Schatztruhe zu suchen. Die hat er schon wieder verloren. Der Kapitän ist nicht offen für neue Erfahrungen. Er beendet alle Diskussionen und sagt, unser Boot wird nicht anhalten. Was denkst du über die Big Five? Findest du in den Merkmalen deine Persönlichkeit wieder? Oder hältst du diese Theorie für fehlerhaft? weil wir eine ganze Persönlichkeit nicht in fünf Parametern beschreiben können. Wenn ihr diesen Film im Unterricht anseht und nicht sicher seid, welche Eigenschaften ihr habt, dann sucht euch einen Freund oder eine Freundin und beschreibt euch gegenseitig. Viele Menschen können sich selbst nicht so gut beschreiben. Eine Sicht von außen ist da oft hilfreich.